Hey Leute, willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops, ich wollte schon Modern Warfare sagen, aber wir sind über ja bei Black Ops jetzt schon lange. Also ja schon lange, schon eine ganze Folge. Und äh, ah, jetzt sind alles gefangene hier. Die auch. Okay, die gehören alle zu uns gut mitkommen. Äh, auf jeden Fall, ja, wir spielen Call of Duty und.. Suchen Castro. Das haben wir letztes Mal rausgefunden. Und der Typ hat irgendeine coole Waffe dabei. Alter, wie viel hält denn der aus? Ja, wo will denn da durch? Achso, der will oben durch. Na klar, macht Sinn. Gut, geh ich mal gucken. Oh, das ist <lacht> gerade <lacht> Nice. Natürlich will der woanders hin als ich. Ach so, der hat einen Schweiß. Ja, okay. Position alle Finkel! Sie sind durchgebrochen! Der Tresor muss auf sofort! Nope. tanks Eine Minigun! Ich behalte die Shotgun, weil die Shotgun ist geil, das heißt halt die AK bleibt jetzt liegen. Na ja klar, logisch. Hätte ich jetzt auch so gemacht, also... Suchen die alle mich, oder was? Das ist ja richtig krank. Klar, das ist ein Spiel, da geht es gegen mich eigentlich. Ich muss ganz kurz... Ich habe mir die, Schwe die Sichtempfindlichkeit ein bisschen hochgestellt, aber es lustigerweise ist drei fast schon zu schnell, um richtig zu zielen. für Amerika, Russland und alle anderen, die hier stehen. Danke. Fuck, über überhitzt. Na du. Oh. War zu schnell, hinter mir ist jemand. Aber vielleicht spiele ich ja nicht alleine, sondern hinter mir sind noch Leute. Jawohl, danke schön. Ich gehe mal kurz da rein. Ah, die Minigun ist so langsam, merke ich. Mein PC gibt alles. Du schaffst das, ich glaube an dich. Klar schaffe ich das. Jetzt wäre ich nicht in diesem komischen. Ja, genau. Sie setzten ein. Ich bekam keine Luft. Er war immer bei mir. Die Tür wird sie nicht ewig abhalten. Wir haben wenig Zeit. Innerhalb dieses Schreins, der heuchlerischen Dekadenz von kutas Anführern, liegt der Schlüssel zu Schritt 8. So, ich habe nicht gesehen, dass ich spielen kann, weil... Achso, ich muss aufs Motorrad. Ich dachte, ich habe mich jetzt schon aufs Motorrad geschwungen, aber okay. Bisschen leiser. Ähm. Yo, das war glaubhaft. Ich kann nicht umdrehen. Ich habe keinen Rückwärtsgang, um zu... Okay, also man darf erstens nicht aufhören Gas zu geben, ich wollte mal gucken was passiert, ob es wieder nur ein Quicktime Event mäßig ist. Und irgendwie fand ich es lustig, also nicht aufhören zu beschleunigen. Ja, das sieht einiges besser aus. Ich habe halt keine Ahnung, wo ich hinziele. Ich habe gehört, es gab von früher einen Trick, wo man sich für solche Spiele ein Steuerkreuz, also ein Zielkreuz auf die Mitte des Bildschirms. Das fand ich ganz cool. Dass man sich auf die Mitte des Bildschirms ein Steuerkreuz, also ein Zielkreuz klebt oder malt oder. fuck, voll reingebört hat. Das fand ich eigentlich echt interessant und kreativ und. Nicht, dass ich das jetzt machen würde, aber ich finde es cool. Okay, ich habe nur einen Shotgun, er hat einen MG. Ich habe das Gefühl, ich spiele ein bisschen mit Aimbot gerade. Ungewollt. Aber es ist angenehmer, als wenn ich blind schieße. Weil der trifft halt sonst wirklich gar nichts mehr. Ja, ja, ich spiele hier voll mit Aimbot. Voll geil. Also egal, was ich schieße, mehr oder weniger, es trifft irgendwas. Das erinnert mich jetzt schon ein bisschen an Uncharted. Das finde ich ganz geil gemacht schon. Und es ist, mein, es ist 2010 Black Ops, stand am Anfang. Also ist Uncharted dann doch ein bisschen später gekommen nochmal. Der Teil, den ich meine. Schade. Das Steuerkreuz hier ist auch ganz kreativ gemacht. Aber ich finde es cool, ich feiere das wirklich. Weil in dieser Zeit hatte man halt wirklich noch keine roten. Also ich glaube wir sind. was heißt es? 1963 ist der Ausblick. Das heißt wir haben wirklich noch keine vollautomatischen Zielkreuze und so und das ist echt geil gemacht. Als ob ich so einen Sprung schaffe, einfach so, klar. Los Na los. Was genau muss ich... Ich kann gerade nichts machen, ich kann nicht... Wieso vertraute er ihnen, wenn er wusste, dass Eslov ihm bei der Flut das Rokutter geholfen hat? Esnov war mein Freund. Aber er konnte nicht entkommen. Victor Wesloffe einkommen ist. Wie konnte der CIA wissen, dass Sie nicht kompromittiert waren? Sie haben mich getestet. Ich ließ mich nicht brechen. Ebenso wenig wie jetzt. Sie wollten, dass sie ihn töten. Und es gab noch andere. Wird ja recht interessant schon wieder. Ohne Übertragung. Beordern Sie Mason Alex ins Pentagon. Und hier sehen wir wieder nur Mason wahrscheinlich. Alex, Pentagon. Doch immerhin schon sein Vor sein Vornamen. Wow. Und Pentagon 1963. Sie erhielten eine Freigabe und wurden ins Pentagon beordert. Jason Hudson war mein neuer Kontakt. Da wären wir. Wieso das Pentagon? Hudson konnte es mir nicht sagen. War streng geheim. Ihr Konvoi ist bereit, Sir. Willkommen im Pentagon. Wir sind spät dran. Minister McNamara. Ihr Ruf eilt Ihnen voraus, Sir. Geben Sie Gas. Unsere nationale Sicherheit ist akut gefährdet. Er kennt keine Angst, kein Gewissen, keine Schwäche. Sein Name ist Dragoisch. Wie ich höre, kennen Sie sich bereits. Wann soll ich ihn töten? Gut, dass Sie wieder da sind, Mason. Der hohe Besuch. Er ist hier. Sie schienen uns zu beobachten, mich zu beobachten. Damals konnte man niemandem vertrauen, manchmal nicht mal sich selbst. Deshalb sind wir hier Essen, um herauszufinden, ob wir Ihnen trauen können. Wir haben Sie die ganze Zeit beobachtet. Das ist unmöglich. wir Sofort, Herr. Freigabe Prospero. Wir sind Mason, das wusste ich nicht. Okay. Und hier kann man in Black Ops 2 nochmal spielen, das weiß ich. Coole Zombie-Map. Sorry. VIPs. Er wartet. Irgendwas hat an mir genagt. Was Ich irre wohl nicht, wenn ich sage, dass die Zivilisation von hier aus schon mehrmals gerettet wurde. Ich weiß nicht. Es fühlte sich an wie im Traum. Schritt 2. Aufstieg aus der Dunkelheit. Schritt 3. Feuerregen. Sie näherten sich Ihrem näher Ziel. Es. Überwältigen nicht, noch nicht. Es hat funktioniert. Schlau nicht. Sikorax. Diese Zuflucht wurde 1943 gebaut. Sie wird nur selten benutzt. Danke, Herr Minister. Viel Glück, Mason. Mr. President? Agent Mason. Ist mir eine Ehre, Mr. President. Setzen Sie sich! Kommunisten sind eine große Bedrohung. Unsere Freiheit und Lebensweise stehen auf dem Spiel. Dragovic. Man sagte mir, Sie seien der Beste. Überall. Der werden Sie sein müssen. Mr. Mason, kümmern Sie sich darum. Präsident Anders, Operation Siedeburg. das herz raumfahrtprogramm Ihr Landstreckenraketenprojekt, gegen Ausschalten. Deutsche Wissenschaftler von den Russen nach dem Krieg abgeworfen. Na, ah, er braucht ihr Wissen, was sie rausgefunden hat. Operation 40 hat einen Doppelagenten eingesetzt, der mit der Ascension Gruppe arbeitete. Grigori Weaver. Er sollte dort die Rakete sabotieren. Aber irgendwas ist schiefgelaufen, Westen. Ich bekomme diese verdammten Zahlen nicht aus meinem Schädel. Wieso ist es egal, wer uns begleitet hat? Das checke ich nicht ganz. Die zwei anderen Soldaten sind doch genauso wichtig für die Mission dann, aber... Es wird nur auf Mason, also auf mir jetzt anscheinend, geblieben. Ich wusste nicht mehr, dass ich Mason bin. Vielleicht haben sie das am Anfang gesagt, nicht auf sich gecheckt. Ich dachte, Mason ist dann dieser, dieser Brillentyp mit Anzug, dieser weiße Hemdtyp. Das hat für mich mehr Sinn gemacht. Aber cool. Und ich glaube, diese Zahlen, die er sieht, das ist das... Irgendwas war falsch und wieso haben wir fast auf den Präsidenten geschossen? Das fand ich jetzt nicht so nice. Also wir haben ja nicht, es war irgendwie so eine Vorstellung von ihm oder so, ich weiß nicht. Ganz speziell. Ähm, auf jeden Fall, die Zahlen, glaube ich, sind... Bericht. Sorry. Deswegen will ich verdammte Untertitel haben, Mann. Das ist so schwer. Wie Wattfunkstelle. Mal sehen, was da draußen ist. Der Countdown läuft schon. Da ist die Soyuz 2. Sie startet 10 Minuten nach der Soyuz 1. Da vorne ist die Kommandozentrale. Mason, Aktivität auf der Straße. Siehst es dir mal an. Scheiße, es ist Weaver. Er ist aufgeflogen. Ihr Kollege will mir seine Anwesenheit in dieser Anlage nicht erklären. Wer ist das verdammt? Ergeben Sie sich! Wir behandeln Sie angemessen. Das ist Kravchenko. Die rechte Hand von Dragovic. Das ist die einzige Warnung. Wir können nichts machen, nächsten. Wie hat's erwischt? Ich weiß. Sie haben die Wahl. Das ist nicht gut. Verdammte Scheiße! Die im Whisky schon in Position? Roger, X-Ray. Whisky hat die Straße im Visier. Wie haben Sie erwischt? Es wird alarmiert sein. Position halten. Wir sind unterwegs. Roger. Okay. Los geht's. Und wir sind wieder meins Okay. Eben wie gesagt, äh. Okay, wir sind wieder ein bisschen mehr in der Gegenwart. Ich habe jetzt das Datum eigentlich gesagt gar nicht gemerkt. Äh, irgendwie passt wieder nicht. Alles sind egal, außer Mason. Ich weiß nicht. Er wird geprüft, wir kommen ins Pentagon, schießen fast auf den Präsidenten in einer Vorstellung. Es ist alles recht speziell. Kommt alle in wow. Hätte ich mich ducken müssen, das kann sein. Helikopter im Anflug, Bewegung! Na ja, gehen sie in Deckung. Ja klar, wenn ich hier, auch hier sieht sehe, dann mich nicht, aber so schon. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, die Zahlen haben was mit der ganzen Lösung zu tun. Das ist irgendwie die Indoktrinierung durch diesen PC da vielleicht. Das kann gut sein. Von so, da bin ich dann doch sehr gespannt, wie die Story weitergeht. Ich kann leider nicht mehr aus zwei Folgen aufnehmen heute, so wie es aussieht. Oder jetzt nicht, vielleicht abends nochmal. Aber ich glaube, Black Ops gibt eh mehr als genug. Story. Okay, der ist böse. Denn jetzt wird Zeit. Ja, doch. Noch die letzte Folge jetzt momentan. Rettung wichtiger als ihre Mission zu erfüllen und zu töten. Weaver war Rosser. Aber er war in Ordnung. Ich hoffe, du kannst seit Vokuta etwas russisch schmeißen. Will ich hoffen. Wir müssen Weaver retten. Alles klar, infiltrieren Sie den Weltraumbahnhof bei Aikonol. Nicht schießen. Wir bleiben inkognito. Hey, Cool, Woods kann Russisch, also. Er war in Russe, aber er war in Ordnung. Heißt Woods. Klar. Vielleicht ein Spitzname. Wie auch immer. Was ist mit Weaver? Er ist aufgeflogen. Wir Brooks, Wurz und Bowman. Und Mason. Okay, los geht's. Ich würde auch lieber wie Wurz rumlaufen und die Waffe so gemütlich hängen lassen. Ohne aber... auffällig bleiben, dass der Murgit mir. Okay, ist ein das heißt, wir müssen das bereit machen, um uns zu suchen jetzt. das so, der hätte zu das gehört. Falsche Einheit, Jungs. Sorry. Mir sieht alles so gleich aus jetzt. Ohne Probleme. Zum Neu. Bereit? Jede Etage sichern, bevor es weiter hochgeht. Ich schalte den Funk aus. Los! Scheiße, wer sind So. Hier muss ich was sichern. Weiter oben. Doch, weiter oben. Das ist nie im ersten Stock. Ja. Aber wenn die Schüsse von unten hören, wieso stehen die dann nicht schon an der Treppe bereit oder so und warten, sobald jemand hochkommt? Vielleicht, weil das zu erwarten wäre. Ich würde es auf jeden Fall erwarten, irgendwie, dass jemand oben steht und vielleicht genau deswegen haben sie es nicht gemacht, sondern sich weiter hinten versteckt. Kontakt Ja, ich mache das schon kein Problem. Im Unker, südlich der Mason! Mason, komm rüber. So, ich wollte Armbrust. gucken. Physik, Physik in Spielen ist immer interessant. Alter. Alles klar. Was genau ist mein Ziel? Sich von Wir, sind Wir haben Gesellschaft. Sie setzen fest. Schalte die Fahrzeuge aus! Die muss ich beschützen, das heißt ich bringe da nicht alles in die Luft direkt, was dann Fahrzeug ist. Aber das schon. Nur kurz nachladen alles. Ah, oh, das ist eh ein einzel Nachladen. ich kann hier nicht weg ich muss hier oben bleiben gerade ich kann nicht nur mit armbust kämpfen das ist gerade ziemlich lame also ich kann schon aber es bringt nichts weil ich habe nur begrenzte munition um die zu verschwenden um da Aus der Armbrust, nachdem ich einen Schuss... Klar, natürlich. Ich dachte schon, ich schmeiß da einen, Arm, einen Bolzen rein, das war ein bisschen... Aber jetzt haben sie sich gepflegt, Weaver, das ist nett. Haben sie gerade Weaver erschossen? Nee, nee, der lebt noch. Cool, aber dass sie ihn verpflegen, wenn also sie ihn foltern wollen die noch, das ist ein bisschen... So viel zum Thema Schleichangriff, Plan und B. es bleibt vielleicht noch genug Zeit, den Start zu stoppen. Wir müssen zum Zweitbunker. Sie retteten ihn. Dann mussten sie die Ascension-Gruppe finden und die Wissenschaftler töten. Nein, töten musste ich. Dragovic. Wir sind aufgeflogen. Weg mit dem Balaklavas. Okay, drei Minuten, das ist ein Zeitdruck. Jetzt wäre ich fast zu weit gerutscht. <lacht> kann ich? Ach klar, hier kann ich laufen. Und los. Und los. Ich mache noch kurz die Mission fertig, auch wenn ich es gerade mega interessant finde. Ich muss nachher leider weg. Eigentlich wollte ich jetzt schon beenden, aber ich habe gerade einen Timer drauf, also mache ich doch noch ganz kurz fertig. Weil normalerweise der Timer lässt hier ein bisschen Zeit um, also ganz fünf Minuten geht es nicht mehr, das heißt, ich kriege das noch gut in die halbe Stunde Folge rein, normalerweise. Ja, ist ja gut, Chef, du musst nicht reinlaufen, wenn ich schieße, du Jod. Vor allem die Nüsse, da tut mir leid. So, da ist noch einer. Ich bin genau reingelaufen, dass die explodiert ist. Scheiße. Haben die mir Zeit geklaut? Oder ist einfach nach drei Minuten gibt es einen Speicher, egal wo ich stehe. Das wäre natürlich cool. Zeitliches, aber das wäre voll kacke, wenn ich es verkacke. Da muss ich noch mal gucken, wie ich es mache, weil wenn ich zu wenig Zeit hätte und das speichert bei einer Minute nicht noch am Anfang, wäre das voll scheiße. diesmal ist keine granate da Ein doppelmagazin ich mag die Armbrust, sorry ich brauche die armbust ich gehe mal weg wir müssen die um jeden preis zerstören Unmöglich. Baum in Plan B, tu es jetzt. Das klappt bestimmt. Wo bin ich? Da. Hochjagen, Mason! Los! Halten Sie L1 für die Lenkrakete. rakete Ach, das ist ja mega heftig getimt. Vorhin hatte ich noch 3 Minuten und jetzt habe ich keine 10 Sekunden mehr, oder was? Ich warte jetzt einfach genau hier. Ich gehe mal kurz rein, und zu so gucken, ob es schafft. Nee, er schafft nicht. Oh nein. Und plötzlich sind da... Ich finde nicht mal das Ziel, weißt du? Sicher schon viel zu weit oben. Ja, da oben ist es. <lacht> Klar, ich muss Fitz 8 deswegen, weil da kann ja seinen Kopf nicht weiter heben, also muss es früh genug passieren, sonst klappt das nicht mehr. Manchmal vergesse ich das. Und vorhin ist hier nämlich noch nichts drin. Wir müssen die Rakete um jeden Preis zerstören. Zu spät. Plan B. los jetzt? Das klappt bestimmt. Jagen Mason, los! Ach so. Jetzt habe ich's gecheckt. Entschuldigung. Auch Prototyp zu testen. Perfekt. Und los. können wir nicht bleiben. So, ich bin jetzt gerade mega gespannt. Ich hoffe, ich komme nicht allzu spät. Das schon. Hier, um sie kalt zu machen. Der Rest der Assimilierungsgruppe will auf der Anlage fliehen. Bowman Brooks, geht rüber zum Nordtunnel. Lasst keine durch die Hintertür entwischen. Meisten Biber hier kommt mit mir. Okay, hier ist eigentlich ein guter Kontrollpunkt. Ich speichere und beende, weil jetzt stand oben gerade Kontrollpunkt, also alles gut. Äh, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen, auf euch hat gefallen, ich finde es gerade mega spannend wieder, ich weiß nicht, COD schaut es immer trotzdem noch spannend zu sein, obwohl wir sind ja noch in der Gegenwart, also ich lasse mich noch überraschen, vor allem mit Advanced bin ich da ein bisschen, naja, wir schauen. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, mein Name ist Jatrin. alles gut mit Zucker, Cheerio!